Schönen guten Tag, ich möchte Sie zum 10. Print Day am 12. und 13. Oktober einladen. Mein Name ist Herr bin Geschäftsführer von Werk 2. Ähnlich wie viele anderen Veranstaltungen ist unser 10. Print Day, der ursprünglich im April stattfand, der Corona-Krise zum Opfer gefallen, haben aber frühzeitig entschieden, dieser Krise zu trotzen und den 10. Print-Day im Oktober stattfinden zu lassen. Jede Krise stellt neue Herausforderungen und birgt große Chancen. Und das, denken wir, gilt im Speziellen für die Offline, Print-Offline-Branche, für die Druckbranche, für die Agenturbranche. Durch den Digitalisierungsschub, den die Corona-Krise angestoßen hat, werden sich Prozesse drastisch verändern. Die Rolle und die Relevanz des Druckmediums wird sicherlich aufgrund der, äh, des zunehmenden Kostendrucks auch wiederum neu gestellt werden. Viele Viele neue Herausforderungen, die Antworten verlangen und deswegen haben wir uns entschieden den Day zu erweitern und diese Fragestellung für die Druck- und Agenturbranche zukunftsweise zu stellen und zu diskutieren zusammen mit der FMP. Zusammen mit der FMP dem Print Digital Convention mit dem äh, Schwerpunktthema Multi-Channel Publishing und die Zukunft des digitalen Drucks. Aber es geht nicht nur um Digitaldruck, es geht um die Digitalisierung der Branche als solches mit großen Herausforderungen und groß, großen äh, Chancen. Die FMP Rüdiger Maas und ich, wir freuen uns auf ihren Besuch auf den 10. Print Day, um über die Zukunft und die Neuausrichtung von Print und Publishing zu sprechen. Vielen Dank, mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2.